Hallo, in diesem Video geht es um eine weitere Befragungsmethode, mit der man einfach herausreden kann, was Nutzerinnen und Nutzer denn von einem Werkzeug so halten, nämlich die Fragebögen. Fragebögen ist eigentlich ein ganz spannendes Feld und vielleicht ist es Ihnen auch schon mal so ergangen, dass Sie irgendwie mal gebeten wurden, irgendwo einen Fragebogen auszufüllen. Wir schauen heute mal ein bisschen hinter die Kulissen. Wir schauen uns nicht jedes Detail an, an, weil das einfach ein bisschen viel wäre und vielleicht auch gar nicht für einen ersten Eindruck so vonnöten, vonnöten ist, aber trotzdem gibt Ihnen dieses Video, denke ich mal, einen ganz guten Überblick darüber, was bedeutet es eigentlich, Fragebögen bei der Evaluation von Werkzeugen irgendwie einzusetzen, was muss man vielleicht grundlegend beachten und welche Falschschritte gibt es da noch so. Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. Fragebögen sind im, im ersten Gedankengang eigentlich nichts anderes als eine Liste von Fragen. Aber tatsächlich sind Fragebögen deutlich mehr und äh, dass es eben mehr ist als einfach nur eine Liste von Fragen, das werden wir jetzt im Rahmen dieses Videos etwas genauer beleuchten und dann auch ein bisschen genauer sehen, dass es, dass man ein bisschen mehr beachten muss, als einfach nur eine Liste von Fragen zu erstellen. Zunächst mal ist es so, dass äh, Fragebögen aus zwei unterschiedlichen Arten von Fragen äh, bestehen können, nämlich zum einen den offenen Fragen und zum anderen den geschlossenen Fragen. Bei offenen Fragen ist es so, dass die Nutzerinnen und Nutzer beliebige Antworten geben können. Das heißt, sie haben zum Beispiel in irgendeiner Form ein Freitextfeld, wenn sie jetzt einen Online-Fragebogen haben. Und die Nutzerinnen und Nutzer können dort eingeben, was sie möchten. Bei geschlossenen Fragen ist es so, dass die Nutzerinnen und Nutzer nur aus einem vorgegebenen Pool an Antworten auswählen können. Manchmal gibt es auch so eine Kombination, also wo Sie dann zum Beispiel äh, bestimmte Radio-Buttons haben, wo bestimmte vorgegebene Antworten ausgefüllt werden können, aber zusätzlich noch die Möglichkeit ist, so ein Freitextfeld auszufüllen, falls keine dieser Standardantworten auf Sie zutrifft. Fragebögen haben tatsächlich ein relativ weites Einsatzgebiet und darauf wollte ich kurz hinweisen, dass Fragebögen eben nicht nur zur Evaluation eingesetzt werden können, sondern eben auch zum Beispiel zum Screening von Teilnehmenden, die sie vielleicht für eine Beobachtungsmethode eingeladen haben. Gegebenenfalls können sie tatsächlich sie einsetzen, um eine Umfrage für Usability-Aspekte eines Werkzeugs zu machen, zum Beispiel um die Zufriedenheit zu ermitteln. Aber sie lassen sich auch super einsetzen, bereits am Anfang eines Usability Engineering Prozesses, zum Beispiel im Kontext einer Ist-Analyse, wenn Sie halt heraus, äh, herauskriegen wollen, zum Beispiel, was sind denn so die ersten äh, Dinge, die ich bei der, beim Usability Engineering beachten muss. Und nichts äh, nicht zuletzt kann man sogar mit Fragebögen selber erarbeiten, ob denn das Setup, was man für eine Usability-Evaluation gewählt hat, tatsächlich das Richtige ist. Man sieht also gleich, Fragebögen können sehr weit eingesetzt werden, haben also ein breites Feld und sind dementsprechend auch gar nicht so uninteressant für die Usability-Evaluation oder generell für Usability-Engineering. Aber man sollte es auch nicht übertreiben, denn Fragebögen zu beantworten, vielleicht haben sie es schon mal gemacht, ist ja auch manchmal etwas anstrengend, äh, gerade wenn man zum Beispiel nicht aus vorgefertigten Antworten auswählen kann, sondern frei antworten muss, dann kostet das schon immer etwas Zeit. Von daher sollte man es auch nicht übertreiben damit, aber sie sind auf jeden Fall eine sehr gute Ressource für unterschiedliche Dinge. Gut, wie läuft denn eigentlich so die Arbeit mit Fragebögen prinzipiell ab? Also was muss ich tun, um Nutzerinnen und Nutzern ein Fragebogen vorzulegen und um entsprechende Ergebnisse zu bekommen? Das erste, was Sie machen, auch hier wieder, ist, Sie müssen das Untersuchungsziel festlegen. Also was möchten Sie untersuchen? Möchten Sie zum Beispiel einen bestimmten Usability-Aspekt untersuchen oder möchten Sie vielleicht einfach nur ein Screening machen, um äh, Ihre Teilnehmerinnen entsprechend unterscheiden zu können? Was ist also das Ziel, was mit dem Fragebogen beantwortet werden soll? Dann müssen Sie entweder einen Fragebogen, der dieses Ziel verfolgt, erstellen oder gegebenenfalls einen existierenden Fragebogen auswählen. Darauf dass es da eben entsprechende Unterschiede gibt, gehen wir gleich noch mal äh, genauer ein. Wenn Sie das dann alles festgelegt haben, also wissen, was Sie fragen wollen, dann rekrutieren Sie wieder entsprechende äh, Teilnehmende und verschicken dann die Fragebögen an diese Teilnehmenden. In dem anderen Video, wo ich generell auf äh, Befragungsmethoden eingegangen bin, da ist dann auch erläutert, was Sie beim Verschicken einer solchen Einladung entsprechend berücksichtigen sollten. Und abschließend, wenn Sie dann den Fragebogen verschickt haben und dann mehr oder weniger auf die Antworten warten, dann können Sie irgendwann anfangen, die Antworten der Nutzerinnen und Nutzer auch auszuwerten und entsprechend zu interpretieren. Gut, jetzt hatte ich gerade schon gesagt, es gibt da so die Möglichkeit, entweder Fragebögen zu erstellen oder Fragebögen, also aus existierenden Fragebögen irgendwie einen auszuwählen, der potenziell ganz gut auf die aktuelle Situation passt. Und was das eigentlich so bedeutet und welche Unterschiede es da so gibt. Darauf gehen wir jetzt Schritt für Schritt ein. Wir gucken uns erstmal an, welche Fragebögen sind denn vielleicht ähm, existent? Wir können uns gar nicht alle angucken, weil dafür sind es tatsächlich etwas zu viele. Aber ich habe zwei ausgewählt, die Ihnen mal so einen gewissen Eindruck davon geben sollen. Solche Fragebögen, die es also schon gibt, die nennt man standardisierte Fragebögen. Wir haben also bei standardisierten Fragebögen alles bereits vorgegeben, das heißt wir haben vorgegebene Fragen, wir haben eine vorgegebene Reihenfolge der Fragen und wir haben vorgegebene Skalen, auf denen die Fragen äh, beantwortet werden, wenn es denn entsprechende Skalen gibt. Der Vorteil von solchen Fragebögen ist, dass sie hinsichtlich ihrer Messergebnisse evaluiert sind. Das heißt, man weiß ganz genau, ob die Fragebögen auch irgendwas Sinnvolles messen, wenn ja, was sie messen und wie man sich dann auf die Ergebnisse verlassen kann. Meistens fokussieren sich diese Fragebögen auf bestimmte Usability-Aspekte, also zum Beispiel wie gut ist die Erlernbarkeit oder bei virtuellen Realitäten haben wir da zum Beispiel Probleme mit der Motion Sickness. Oder eben auch andere Aspekte, die ja immer ganz konkret einen bestimmten Bereich der Usability abdecken. Wie gesagt, die Vorteile solcher Fragebögen liegen auf der Hand, weil sie nämlich eine relativ große Sicherheit bezüglich des Messergebnisses bieten und weil eben diese Sicherheit da ist, auch eine relativ gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse bieten. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel zwei Varianten einer Software oder zwei... Ja, konkurrierende Produkte miteinander vergleichen möchten und auf beiden den gleichen standardisierten Fragebogen anwenden, dann können Sie hinterher auch ziemlich sicher sein bei diesen standardisierten Fragebögen, weil Sie ja valide Dinge messen, dass Sie auch hinterher Vergleiche zwischen den Ergebnissen entsprechend machen können. Und das ist natürlich schon ein relativ großer Vorteil. Ein relativ großer Nachteil von diesen Fragebögen ist tatsächlich, dass sie oft nicht so perfekt auf die Situation passen, in der man sie eigentlich einsetzen möchte. Und damit Sie das auch verstehen, warum das vielleicht so sein könnte, schauen wir uns jetzt einfach mal zwei Fragebögen als entsprechende Beispiele an. Der erste Fragebogen ist der sogenannte System Usability Scale, einer der wohl bekanntesten Fragebögen im Bereich der Usability-Evaluation. Und der System Usability Scale besteht aus... Zehn Aussagen ist also gar nicht unbedingt ein Fragebogen in dem Sinne, sondern es ist ein Aussagenbogen, denn es sind zehn Aussagen, die dort getroffen werden und die Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, diese Aussagen entsprechend zu bewerten hinsichtlich trifft zu und trifft nicht zu. Die, das prinzipielle Prinzip dieses Fragebogens ist hier auch unter Struktur dann schon dargestellt. Wir haben also vorne äh, die entsprechende Aussage, zum Beispiel ich finde das System in irgendeiner Form. ja. Und dann hat man dahinter eben diese, diesen Bereich von trifft nicht zu bis trifft zu und man kann dann entsprechend ankreuzen in den fünf äh, dort vorhandenen Feldern. Die Aussagen in diesem Fragebogen sind tatsächlich nicht einfach immer nur irgendwelche Aussagen, sondern die Aussagen sind alternierend nach positiv und negativ. Das heißt, die erste Aussage die getroffen wird, ist eine positive Aussage, wo man also zum Beispiel hoffen würde, dass die Nutzerinnen und Nutzer eher so auf der Seite trifft zu ankreuzen. Die nächste Aussage ist eine negative Aussage, wo man also hoffen würde, dass die Nutzerinnen und Nutzer eher so bei trifft nicht zu ankreuzen würden. Ja, das ist also immer so hin und her wechselnd. Das hat einfach den Vorteil, dass die Nutzerinnen und Nutzer sehr aufmerksam sein müssen, um diesen Fragebogen richtig zu beantworten. Und das sichert eben auch ab, dass diese Aufmerksamkeit bis zur letzten Frage auch tatsächlich gegeben ist. Ist also für die Validität des äh, Fragebogens oder der Ergebnisse des Fragebogens ein ganz, eine ganz wichtige Sache, die hier Anwendung findet. Gut, dann bittet man also die Nutzerinnen und Nutzer, diesen Fragebogen auszufüllen und zum Schluss muss das Ganze natürlich noch ausgewertet werden. Wie sieht das aus? Bei der Auswertung ist es so, dass äh, sich zum Schluss tatsächlich ein Wert zwischen 0 und 100 ergibt. Und zwar passiert das folgendermaßen, wir haben ja wie gesagt 10 Aussagen. Bei positiven Aussagen, also bei der Aussage 1, 3, 5, 7 und 9, da nehmen sie den angekreuzten Wert, also zum Beispiel die 5 und ziehen davon eine 1 ab. Das heißt, wenn die Nutzerinnen und Nutzer ganz rechts ankreuzen, dann würde da zum Beispiel 4 rauskommen. Wenn sie in der Mitte ankreuzen, dann würde entsprechend 2 rauskommen. Und für die negativen Aussagen macht man es eben genau andersrum. Dann rechnet man 5 minus die ausgewählte Skala. Das heißt, wenn die Nutzerinnen und Nutzer das ganz rechte Kästchen, also die 5 angekreuzt haben, dann rechnet man 5 minus 5, würde also entsprechend 0 rauskommen. Damit ergibt sich für jede Aussage ein Wert zwischen 0 und 4, jeweils inklusive. Und diese Werte summiert man dann zum Schluss auf und rechnet das Ganze mal 2,5, um dann in diesem Wertebereich zwischen 0 und 100 zu kommen. Beim System Usability Scale kann man davon ausgehen, dass, wenn man Gesamtwerte hat, die über 68 liegen, dass man dann über dem Durchschnitt liegt, also eher so eine gute Usability des Ganzen, was untersucht wurde, erreicht hat. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, auch wenn das Ganze zwischen 0 und 100 liegt, wir haben hier keine Prozente. Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, ja, mit dem System Usability Scale habe ich jetzt zum Beispiel 73% Usability erreicht. Das ist nicht das Ziel der ganzen Sache. Das ist immer so ein bisschen misleading an dieser Stelle. Das heißt, man, man, man vermutet es einfach, warum sollte man sonst überhaupt auf diesen Wertebereich von 0 bis 100 das Ganze errechnen lassen? Es liegt einfach daran, dass Zahlen zwischen 0 und 100 einfach so ein schöner Zahlenbereich sind, der sich immer relativ gut miteinander vergleichen lässt. Die Menschen haben eigentlich eine relativ gleichartige Wahrnehmung von Wertebereichen in diesem Bereich. Deswegen wird das auf 0 bis 100 entsprechend hochgerechnet. Aber es sind tatsächlich keine Prozente. Ja. Darauf sollten Sie also achten. Ich möchte das also von keinem von Ihnen jemals hören oh, da sind jetzt irgendwie 93% gute Usability mal rausgekommen. Das ist nicht die Aussage. Gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen über den System Usability Scale geredet. Was sind denn jetzt so ein paar Aussagen, die in diesem äh, Fragebogen drin sind? Ich habe hier auf der nächsten Folie mal einen Auszug äh, der ersten vier Fragen, die in dem Fragekatalog drin sind oder der ersten Aussagen. Die erste Aussage ist, ich denke, ich würde das System regelmäßig nutzen. Da kann man sich dann also überlegen, trifft das zu, trifft das nicht zu ja, und wieder auf dieser entsprechenden 5 punkt skala Die nächste Aussage ist dann jetzt, nachdem die erste ja eine positive war, eine negative Aussage, nämlich ich finde das System unnötig komplex. Die nächste Aussage ist wieder positiv, ich finde das System einfach zu benutzen. Und die nächste Aussage ist dann, ich glaube, ich würde die Hilfe einer technischen, technisch versierten Person benötigen, um das System benutzen zu können. Also wieder eine negative Aussage. Und so geht das dann entsprechend weiter. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, System, System ist jetzt vielleicht nicht irgendwie so der passende Begriff für meine Situation. Tatsächlich darf man beim System Usability Scale, ohne dessen Validität zu beeinflussen, das Wort System entsprechend ersetzen, nämlich durch den Namen des entsprechenden Werkzeugs. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel von einer Website reden, dann würden Sie sagen, ich denke, ich würde diese Website regelmäßig äh, nutzen. Ja? Oder ich fand, diese Website war unnötig komplex. Vielleicht können Sie auch noch konkreter sein, zum Beispiel diese Banking-Website oder diese Corona-App und so weiter. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, ein bisschen zu variieren, ohne die Validität des, der Ergebnisse zu beeinflussen. Das ist auch entsprechend überprüft dass beim System-Usability-Scale dadurch nichts kaputt geht an den Ergebnissen. Gut, damit haben wir jetzt einen Eindruck von einem Fragebogen bekommen, wie das Ganze also aussehen könnte. Schauen wir uns noch einen anderen standardisierten Fragebogen an, der ebenfalls relativ weitreichend Ein Anwendung findet. Das ist nämlich der Fragebogen ISO-Norm 9241-10. Das klingt jetzt etwas sperrig, aber... Der, hat, der heißt einfach deshalb, weil er sich nämlich auf die entsprechende ISO-Norm bezieht, die, wie Sie vielleicht in einem der anderen Videos schon festgestellt haben, die Grundsätze der Dialoggestaltung beinhaltet. Das heißt, es handelt sich hierbei um einen Fragebogen, der ganz konkret versucht zu überprüfen, ob denn die Grundsätze der Dialoggestaltung, so wie sie in der ISO-Norm spezifiziert sind, eingehalten werden. Die Langversion des Fragebogens hat 35 bipolare Items, so heißt das, das heißt, ein, also ein bipolares Item ist immer, Sie haben eine negative Aussage und dazu die passende positive Aussage auf der jeweils anderen Seite und dazwischen die Möglichkeit dann anzukreuzen, so wie es hier dargestellt ist, wo Sie eher zu tendieren. Das heißt, tendieren Sie eher zu der positiven Aussage auf der rechten Seite oder tendieren Sie eher zu der negativen Aussage auf der linken Seite. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, mehr oder weniger die Mitte anzukreuzen, wenn Sie sich nicht so richtig sicher sind, in welche Richtung das Ihrer Meinung nach geht. 35 bipolare Items sind natürlich eine ganze Menge. Es gibt eine Kurzfassung von diesem Fragebogen, die hat dann nur 21 bipolare Items, auch die ist validiert und ist sicherlich etwas angenehmer und entspannter für die Nutzerinnen und Nutzer auszufüllen. Jetzt ist natürlich auch bei diesem Fragebogen so die Frage, wie kann man das Ganze denn auswerten? Hier ist es so, dass man einfach je Item, also je Zeile, wo man da was ankreuzen kann, Werte von minus 3 bis plus 3 vergibt. Das entspricht also diesen Kästchen. Das ganz linke Kästchen hat also minus 3, das ganz rechte hat plus 3 und dazwischen dann eben die jeweiligen Zwischenwerte, also das mittlere Kästchen hat. Entsprechend die 0. Und dann können Sie für die ausgefüllten Items jeweils Mittelwerte ermitteln, also äh, Durchschnitte ermitteln und ähm, dann das Ganze zusammenrechnen, um so einen Gesamteindruck zu kriegen. Sie können aber auch entsprechend einzelne Items analysieren oder Gruppen von Items, die äh, zu bestimmten Grundsätzen der Dialoggestaltung gehören. Wenn Sie sich an die Grundsätze der Dialoggestaltung entsprechend erinnern, dann wissen Sie ja, es gibt ja eigentlich nur sieben an der Zahl. Und der volle Fragebogen hat halt 35 bzw. die abgespeckte Variante 21. Jetzt fällt Ihnen vielleicht auf, hm, 35 ist durch 7 teilbar, 21 genauso. Das heißt, es gibt bei der langen Version 5 Fragen für je einen Grundsatz der Dialoggestaltung und bei der Kurzvariante sind das dann entsprechend drei. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, auch die, ja, die Fragen, die zu einem bestimmten Grundsatz gehören, getrennt voneinander auszuwerten. Und Dann können Sie zum Beispiel sagen, ja, den Grundsatz der Erwartungskonformität zum Beispiel habe ich schon relativ gut erreicht, einen anderen Grundsatz vielleicht noch nicht so und dann können Sie vielleicht daran entsprechend arbeiten. Gut, auch wieder relativ viel Theorie zu dem Fragebogen. Schauen wir uns doch einfach nochmal ein paar von diesen Aussagen an. Die erste Aussage, die in diesem Fragebogen drin ist, ist, die Software bietet und dann auf der linken Seite nicht alle Funktionen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen und auf der rechten Seite steht dann eben, bietet alle Funktionen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen. Das nächste Item ist dann auch wieder bipolar, das heißt auf der linken Seite steht dann, die Software erfordert überflüssige Eingaben. Und auf der rechten Seite steht, die Software erfordert keine überflüssigen Eingaben. Dann das nächste Item. Die Software ist auf der linken Seite schlecht auf die Anforderungen der Arbeit zugeschnitten. Auf der rechten Seite dann eben ist gut auf die Anforderungen der Arbeit zugeschnitten. Und äh, dann noch die, die vierte Frage, die ich jetzt hiermit rausgesucht habe. Die Software liefert in unzureichendem Maße Informationen darüber oder eben zureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind. Wenn dann die Nutzerinnen und Nutzer das Ganze ausgefüllt haben und sie dann versuchen das Ganze zu analysieren, dann können sie im Prinzip davon ausgehen, immer wenn sie Werte von plus 1 und höher erreichen, dass sie dann schon relativ gut sind in dem Bereich. Also meine Erfahrung ist auch, dass Nutzerinnen und Nutzer sehr, sehr ungern mehr oder weniger volle Punktzahl vergeben. Ich habe mal tatsächlich die Aussage gehört. Ja, da könnte ja noch was anderes besser sein. Könnte prinzipiell, aber ähm, es also im Prinzip, wenn man nichts zu beanstanden hat, warum vergibt man dann nicht volle Punktzahl? Das ist immer so ein bisschen die Frage, ja, aber die äh, Fragebögen sind natürlich äh, vor dem Hintergrund evaluiert, dass man keine weiteren Hinweise gibt und auch nicht sagt, du darfst auch voll ausfüllen oder sowas, sondern dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach so ausfüllen, wie sie möchten. Und de äh, dementsprechend reicht es auch schon so besser als plus 1 zu sein, weil dann hat man schon relativ viele Kreuze relativ weit rechts. Und äh, man muss also nicht noch besser sein an dieser Stelle. Und dieses Plus 1 gilt eben auch, egal ob Sie jetzt ein einzelnes Item auswerten oder ob Sie Gruppen von Items auswerten oder gleich den ganzen Fragebogen an sich. auch. Gut, damit haben wir uns jetzt so ein bisschen mit standardisierten Fragebögen, zwei konkreten standardisierten Fragebögen beschäftigt. Das sind zwei, wie gesagt, relativ bekannte Fragebögen. Es gibt noch deutlich mehr für ganz unterschiedliche Einsatzgebiete. Auf die möchte ich in diesem Video hier gar nicht so detailliert angehen. Aber was wir uns jetzt nochmal angucken, sind die selbst erstellten Fragebögen, denn auch die kann man letztendlich für Umfragen einsetzen. Bei selbst erstellten Fragebögen ist es so, dass man die Fragen und auch die Reihenfolge der Fragen und auch die Skalen letztendlich selbst definiert. Das hat natürlich den unglaublichen Vorteil, dass man den Fokus der Fragebögen sehr stark auf das zu analysierende Werkzeug setzen kann. Ja, also man kann zum Beispiel ganz konkret nach bestimmten Dingen fragen, die in so einem standardisierten Fragebogen gar nicht mit erfragt werden würde. Sie haben dann eben auch zum Beispiel nicht mehr die Notwendigkeit, bestimmte Begriffe zu ersetzen. Ja, so wie bei beim System Usability Scale den Begriff System immer zu ersetzen. Ihnen ist vielleicht gerade auch aufgefallen, bei dem anderen Fragebogen, bei dem ISO-Norm-Fragebogen, dass dort immer stand die Software. Ja, das ist auch tatsächlich in dem Fragebogen äh, so gestaltet, obwohl es ja sein kann, dass es äh, vielleicht gar nicht um Software geht. Vielleicht möchten Sie ja ein ganz anderes Werkzeug evaluieren. Oder vielleicht bezeichnet man es gar nicht mehr als Software, sondern eben als Website oder als App. Ähm, je nachdem, was Sie konkret analysieren. Natürlich ist das alles Software, aber für die Nutzerinnen und Nutzer ist es ja jetzt nicht unbedingt, Software, sondern Sie betrachten das eben als eine Website oder eben als eine App. Ja. Ähm, auch da kann man sicherlich dann äh, die Ersetzung machen, aber hier bei diesen selbst erstellten Fragebögen können Sie von vornherein gleich mit der Terminologie arbeiten, wo Sie denken, das ist eigentlich genau die richtige Terminologie, die ich brauche und Sie können eben auch die Fragen entsprechend so auswählen, dass sie eben genau auf das passen, was Sie letztendlich ja, wissen wollen, was Sie erfragen wollen. Das kommt natürlich auch mit entsprechenden Nachteilen. Die Nachteile sind, dass Sie zum einen natürlich einen relativ hohen Entwicklungs- und Auswertungsaufwand für solche selbst erstellten Fragebögen haben, denn Sie müssen sich natürlich selber überlegen, welche Fragen gehören denn jetzt dazu, was möchte ich denn eigentlich wissen, wie werte ich das Ganze denn hinterher aus, da kommen wir auch gleich noch zu, was eben die Auswertung bei selbst erstellten Fragebögen bedeutet. Und Sie können sich nicht unbedingt sicher sein, dass Ihr Fragebogen eben auch qualitativ gut misst. Also, dass Sie zum Beispiel eben, wenn Sie jetzt zwei, ähm, ja, zwei Varianten ein und derselben Software miteinander vergleichen wollen und den gleichen Fragebogen dann eben für beide Softwarevarianten einsetzen, können Sie sich nicht, sich nicht unbedingt sicher sein, dass äh, der Fragebogen auch tatsächlich einen Unterschied misst. Ja? Oder dass vielleicht misst er ja einen Unterschied, aber der Unterschied hat eigentlich nichts mit der Software zu tun, sondern vielleicht einfach nur ist Zufall, weil es gerade ein anderer Wochentag ist, an dem sie das Ganze evaluiert haben. Zum Beispiel. Ja? Das ist eben bei diesen äh, Fragebögen, bei den selbst erstellten Fragebögen nicht unbedingt gegeben. Deswegen muss man eben bei den selbst erstellten Fragebögen ein paar Dinge berücksichtigen. Und das sind unter anderem die folgenden, die hier aufgeführt sind. Die Erstellung von Fragebögen erfordert eben zum einen erstmal entsprechende Kenntnisse. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Skalen arbeiten, auf denen die Nutzerinnen und Nutzer etwas ausfüllen sollen, dann sollten Sie die Kenntnis darüber haben, welche Skalen gibt es eigentlich, welche Wirkungen haben die Skalen und wie sollte man sie einsetzen. Es ist nämlich zum Beispiel bekannt, wenn Sie jetzt so eine Ausfüllvariante haben, wo Sie zum Beispiel ausfüllen können von 1 bis 5, also wieder so ankreuzen, so ähnlich wie beim System Usability Scale. Sie haben also fünf Ankreuzmöglichkeiten nebeneinander, dass Nutzerinnen und Nutzer manchmal so eine Mitteltendenz haben, weil sie in der Mitte eben was ausfüllen äh, können. Wenn sie aber zum Beispiel eine gerade Anzahl an Ausfüllmöglichkeiten haben, dann können sie das so ein bisschen abstellen. Dann haben die Nutzerinnen und Nutzer nämlich äh, die Möglichkeit oder, oder, oder sie haben die, die Pflicht, sich für eine Seite tatsächlich zu entscheiden. Also ist es wirklich mehr die eine Richtung oder ist es mehr die andere Richtung? So ein Wissen sollte man haben und sich damit auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt haben, um dann eben vielleicht auch zu wissen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier eine bestimmte Anzahl an ähm, ja, Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stelle. Was gehört noch dazu, was Sie wissen sollten? Ähm, Fragebögen, die Sie selber erstellen, müssten überprüft werden, zum Beispiel hinsichtlich Verständ äh, Verständnisprobleme. Wenn Sie irgendetwas falsch formuliert haben und die Nutzerinnen und Nutzer irgendwie gar nicht verstehen, was sie damit meinen, dann wird Ihnen eine bestimmte Frage oder werden Ihnen vielleicht auch mehrere Fragen gar nicht so richtig helfen und gar keine hilfreichen Ergebnisse liefern. Selbst erstellte Fragebögen tendieren auch ganz stark dazu, zu groß zu werden und gegebenenfalls tatsächlich auch noch Informationen zu doppeln. Das hatte ich tatsächlich in Fragebögen, die ich ausgefüllt habe, schon relativ häufig. Und wenn man einen solchen Fragebogen dann designt und es zu sowas kommt, dann kann es auch sein, dass man eine relativ hohe Abbruchquote hat, dass also viele Nutzerinnen und Nutzer den Fragebogen gar nicht bis zum Ende ausfüllen und dann fehlen ihnen natürlich wichtige Ergebnisse, die sie ja eigentlich haben möchten. Aber dadurch, dass man sie so flexibel gestalten kann, sind Fragebögen relativ gut eigentlich für explorative Untersuchungen geeignet. Also wenn Sie noch gar nicht so richtig wissen, wonach muss ich denn eigentlich fragen? Was ist denn eigentlich ähm, das äh, wichtige Untersuchungsziel oder was, was, was muss ich denn vielleicht beachten? Dann können Sie Nutzerinnen und Nutzer mit einem selbst erstellten Fragebogen relativ gut befragen. Also ein Beispiel wäre jetzt hier, wenn Sie tatsächlich bereits bei der Ist-Analyse im Usability Engineering einen Fragebogen einsetzen, um erstmal so einen ersten Überblick über bestimmte Dinge zu bekommen. Dann bieten sich solche selbst erstellten Fragebögen an, denn hier ist es noch gar nicht ganz so wichtig, dass die Ergebnisse auf jeden Fall bei mehrfacher Befragung immer wieder äh, die gleichen Ergebnisse sind, sondern Sie möchten sich ja erstmal einen Überblick darüber äh, verschaffen, zum Beispiel, welche Software setzen die äh, bis, also die Kollegen bisher entsprechend ein ja oder welche Werkzeuge finden bisher Anwendungen oder welche zusätzlichen Daten sind vielleicht irgendwo von Relevanz. Dann sind das alles mögliche offene Fragen, die bei einem selbstgestellten Fragebogen auch auf jeden Fall hilfreiche Erkenntnisse liefern. Aber wo es jetzt nicht wichtig ist, dass die Antworten, die ein Kollege gibt, korrelieren mit Antworten, die andere Kollegen im gleichen Kontext geben. Vielleicht machen die auch ein bisschen was anderes und so weiter. Gut, jetzt kommt es dann natürlich noch darauf an, wie werten wir denn einen solchen selbst erstellten Fragebogen aus? Während wir nämlich bei den vorgegebenen Fragebögen ein ganz klares, oder also bei den standardisierten Fragebögen eine ganz klare Vorgabe haben, wie die Auswertung aussehen soll, ist das bei selbst erstellten Fragebögen natürlich nicht der Fall. Was muss man hier an dieser Stelle jetzt tun? Zunächst mal muss man die Antworten, die man bekommen hat, in irgendeiner Form kodieren. Das heißt, man muss sich, ähm, ja, man muss die auf, also die die Antworten in ein Schema bringen, was letztendlich auswertbar ist. Zum Beispiel, dass man eben eine Gruppierung von Antworten äh, vornimmt oder dass man eine Kategorisierung vornimmt und sagt, diese Antwort geht jetzt zum Beispiel in eine bestimmte Richtung, diese Antwort geht dafür in eine andere Richtung und so weiter. Um einfach so, so, so eine gewisse Gruppierung und Strukturierung zu bekommen. Das ist einfach deshalb nötig, weil die ähm, Antworten ja dann meistens als Freitext ähm, eingegeben werden bei solchen selbst erstellten Fragebögen. Und die Texte werden nie einfach hundertprozentig identisch sein und können also nicht einfach so maschinell zugeordnet werden. Dann müssen sie anhand der Codierung, die sie dann getroffen haben, deskriptive Statistiken erstellen. Zum Beispiel im Mittelwert haben die Nutzerinnen und Nutzer das und das gesagt oder wo ist denn der, der Median für eine bestimmte Antwort anzusetzen, welche Standardabweichungen gibt es und, und, und. Da gibt es also ähm, diverse deskriptive Statistiken, die da in irgendeiner Form bei der Auswertung relevant sein können. Das heißt, sie kommen hier auch so ein bisschen in den Bereich, dass sie sich mit Statistik ein bisschen auskennen sollten. Und das geht sogar noch ein Stück weiter, denn Sie müssen dann nämlich auch noch statistische Analysen fahren, um einfach sichergehen zu können, dass bestimmte Effekte, die Sie vermuten, auch tatsächlich da sind. Also, dass zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer, die üblicherweise bei einer Frage in eine Richtung geantwortet haben, dass sie dann auch bei einer anderen Frage ebenfalls in eine bestimmte Richtung geantwortet haben. Das ist dann ähm, ja, ist eine Korrelation, die man ähm, herauskriegen muss. Und dafür braucht man dann eben auch mal den einen oder anderen statistischen Test, um zumindest mit einer gewissen ja, Fehlerwahrscheinlichkeit sicher sein zu können, dass diese Korrelation auch äh, tatsächlich existiert. Die Korrelation muss aber nicht nur zwischen Fragen eines äh, Fragebogens existieren, sondern kann auch existieren, zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer, die eine Variante verwendet haben, ähm, eine meiner Software haben eher so geantwortet, Nutzerinnen und Nutzer, die die andere Variante verwendet haben, haben eher so geantwortet. Jetzt haben wir hier natürlich dann so den äh, Vergleich äh, von, von, von zwei Varianten, wo ich eben ja gesagt habe, man kann sich nicht mal unbedingt sicher sein, ob da die Ergebnisse äh, irgendwo valide sind. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann so einen Vergleich dann trotzdem versuche, dann muss ich aber auch eben über statistische Tests versuchen zu zeigen, dass hier tatsächlich ein entsprechender Unterschied existiert. Da hängt also tatsächlich noch ein bisschen mehr dran, als einfach nur hinterher mal ein bisschen in die Ergebnisse reingucken. Gut, und dann sollte man, wenn man eben diese ganzen Analysen so gefahren hat, noch die Auffälligkeiten äh, herausarbeiten. Zum Beispiel können auch manchmal Auffälligkeiten äh, sein, dass äh, Nutzerinnen und Nutzer bei bestimmten Fragen eher so zur zum Mitte hin tendieren, wenn es eben auf einer Skala angekreuzt werden soll oder dass sie bei bestimmten Fragen eher wenig antworten oder einfach nur antworten, nee, alles gut und so weiter, dann ist vielleicht die Frage auch etwas unverständlich formuliert, sodass vielleicht auf die Antworten in diesem Bereich gar nicht so viel gegeben werden kann. Also das heißt also, auch solche Auffälligkeiten sollten entsprechend herausgearbeitet werden. Gut. Und damit sind wir auch bei diesem Video bereits bei der Übung angekommen. In der Übung ist jetzt Ihre Aufgabe tatsächlich mal zu versuchen, einen eigenen Online-Fragebogen zur Evaluation eines Fernsehgerätes zu erstellen. Wenn Sie das Video zum Thema Befragungsmethoden allgemein sich schon angesehen haben und die Übungsaufgabe zu diesem Video durchgearbeitet haben, dann fällt Ihnen das vielleicht etwas leichter. Nichtsdestotrotz entscheiden sich ja Online-Fragebögen zu Interviews, was ja dort die Aufgabe war, schon ein bisschen. Das heißt, Sie sollen hier eben auch ein bisschen mehr machen. Sie sollen sich darüber Gedanken machen, welche Inhalte gehören denn eigentlich auf die Startseite des Fragebogens, welche Fragen würden Sie denn vorsehen und vor allen Dingen eben auch in welcher Reihenfolge. Wie unterscheiden sich vielleicht die Fragen zu denen in einem Interview, also wo Sie in einem Interview wahrscheinlich oder wenn möglich nur mit offenen Fragen arbeiten sollten, können Sie ja hier vielleicht auch mit, mal mit der einen oder anderen geschlossenen Frage arbeiten. Und äh, dann noch, welche Informationen würden Sie gegebenenfalls auf der abschließenden Seite des Fragebogens vorsehen. Auch hier ist es wieder so, dass ich bei der Übungsaufgabe mir einfach denke, dass es ganz gut ist, wenn man sowas einmal selber gemacht hat. Dann merkt man mal so ein bisschen, dass das gar nicht so leicht ist, dass einem das auch gar nicht ganz so einfach funktioniert von der Hand geht und vielleicht haben Sie auch hier Lust, diesen Fragebogen einfach mal mit irgendeiner Ihnen bekannten Person auszuprobieren, um vielleicht auch zu sehen, hm, werden jetzt eigentlich alle Fragen so verstanden, wie ich mir das vorgestellt habe, gibt es da vielleicht so ein paar Abweichungen, was meinen eigentlich andere Personen zu meinem Fragebogen, probieren Sie es gerne aus, so ähnlich wie das Interview, um einfach mal rauszukriegen, passt das so oder passt das nicht, muss ich vielleicht selber noch ein bisschen was dabei lernen. Damit bin ich auch mit diesem Video am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.